Ja, während mein Studium gab es noch keine digitalen Werkzeuge, aber ich habe mein Leben lang äh, gelernt außerhalb der Schule, äh, vom Fernsehen, vom Radio, von Musik, äh, Sprachkenntnisse, mehr dadurch gelernt als auf äh, äh, der Schule. Und in diesem Sinne äh, glaube ich, das Lernen über alles und nicht unbedingt in der Classroom.